Hallo meine Leute und herzlich willkommen zu meinem neunten Video auf meinem Kanal, zusammen mit Marti. Und wir spielen heute mal eine Runde Bedwars. Oder zwei. Ja. Oder 50? Oder 20. Okay. Und ja. Das war's. Heißt, tschüss Leute. <lacht> Nein, Spaß. Ähm, ich und der, Ma der, der Marti haben... Also wir werden machen wir Challenge? Ich ja okay. mal. Ähm, wir, jo, wir spielen ja bei der Runde. Wir spielen ja erstmal diese Runde alleine. Äh, äh, normal. <lacht> Sorry. Bin nervös. Ähm, in meiner YouTube Videobeschreibung verlinke ich meinen Discord Server. Könnt ihr drauf joinen? Ich würde mich freuen, wenn ihr äh, joint. Und ja, ich werde Mathe auch verlinken. Ja. Und. Wir sind auf Viere bewegt! Was ist das? Was ist das? Ich sag mal so, der hat die auch Bleib gemacht. Okay, kommt auch. Wo ist denn jetzt der andere Havara? Äh, wo, wo ist der andere Typ? <lacht> ja sorry Leute, ich bin halt ein bisschen nervös. Hau, <lacht> Und der jetzt, ja. nee, das war, das war, fake. das war nicht mehr mein fake betty fan und Leute, jetzt würde ich regelmäßig wahrscheinlich Videos machen, weil jetzt bin ich ein paar Tage mit Martin. Hm. <lacht> Was ist das? Ja, mein Marty, bei dir hier unser Rettzeug. Nicht <lacht> Also hinter mir. Fuck. <lacht> <lacht> <lacht> Sorry, ich hab's es nicht gecheckt. Entschuldigung, ja? dass einmal Vielleicht ein Video machen, editieren? Äh ja. Aber ich mache dann allein. Vielleicht morgen mache wieder ein Video. Jo. Ähm, morgen mach. Also ich werde jetzt, wie gesagt, regelmäßig Videos machen wahrscheinlich. Und ja, hoffentlich verbessere ich mich. Ich glaube, ich jetzt mein dritter, mein drittes Video. Drittes. Und ja... Bluten, wenn du das siehst. <lacht> Hi. Okay, das war ein Cringe. Äh, Fake-Bette finden macht. Ich hasse es so sehr, wenn die Chunks nicht laden. Der Bei Luna Client. Ja. Und ich hoffe, ihr, ähm, wie ihr seht, habe ich eine Cat Handcam. Fuck. <lacht> <lacht> Warte, der wird gleich Gold bridgen. Schau mal, zum habe Budget. Ja. <lacht> <Okay. lacht> Gold bridging. <lacht> Best Gold bridging ever. Ich hoffe, ihr, euch gefällt meine neue Handcam. Hmm, ja. Yeah. Scheiße, Juli, komm mit, komm mit, komm mit am Spitzhock. Naja. Alter, ich bringe ihn schon so 50 Mal. <lacht> ich bin trocken. Oh no! Hä? Juli, ich hab den schon 10 Mal umgebracht oder so. <lacht> Lol. glaube es kommt noch mehr. Da, Ach, ja. Gehen Wir das, das weit pushen. Was haben wir zwei zwar dies? Da jo, der Büchlings. <lacht> Ist so sie das singen, kommt was ja, die, die So. Ja. Martin, kann gar wie so so mecher Das hast du jetzt nicht gesehen. Fuck. Rest and peace on me. Oder Maiko. Team Team kommt pushen. Ja genau. Wie hört rein zu wetten Mechadiano? Rein zu wetten Hä? Ja? ja. Der hat da äh, fireball Feuerballjump. gemacht. Also, ich habe ausgeschaut von meiner Sicht, dass es der auch immer geflogen war, <lacht> Nein, der hat dann Fireball-Jump gemacht. Macht man die Challenge, dass man keine Petty findet machen darf. Das ist jetzt ein wirklich eine Challenge. Naja, da man muss. Oder? Oder macht man K. Rö. Nein. Mag kein Schwert, kein Schwert. Ich bin etwas müde. Ich werdet Ich werde euch gerade sehen, dass die ganze... Hand die... Hand... die Handcam... So, wäre bessere Schwerkopfer ich, Schwer ich Hauke hat, das Schwert weg. Aber warum vom Laden bei mir die fucking Chunks nicht. Ich glaube ja auch den Pink pushen. Ja. Hä? Mir ist einfach aufgehört zum Snicken. Ich habe nicht mehr Sneak sneaken können. Oh fuck. Das wäre so geil. Au oh, Bladeboah. Er ist Jetzt habe ich schon wieder nichts schwer Jetzt habe ich schon wieder bessere schwer gekauft. Hm? Äh, links war dies. <lacht> Mann, bin ich lustiger. Wow. Nee. Ich hebe gar nichts auf. Obwohl es war vor Team Pink. Was? War Team Kreuzer oder die? Ich weiß. Der kommt zu Team Darko! Ich weiß. Ah, ich will Ich witte grad oben springen. Ich witte gerade oben springen. Ach also, hat Team gerade lebt nimmer, gell? Sehr schloss. Hä? Die sind ja so komplett erhöht. Hä? Alter, die sind ja so Fammi komplett erhöht, Alter. Ha. Das ist gar kein Bei meiner Aufnahme. Das gibt. Da bist du zwei Krieg! Und wir sind komplett zugbass. Hey, uns können wir pushen. Ach schon. Also ich würde mir dann glaube ich in der Perle kaufen, wenn ich nur hab. Wow, ich bin so fucking schlecht. Ich bin so eh so innerlich. Ich bin so nämlich geboren. Wow. Warum habe ich ein Schwert? Stopp! Das hab ich gesehen. Ich habe Steam eliminiert. Ich bin zu Frankfurt von Bloy Steam, war es viel zu laufen wieder da. Aha! Die rein. Bin wieder low, äh. Sinn. Ich bin hasse es, wenn diese sehen sie sich. Mathe hat gerade die drei da. Lass! Die Guck Guck los! Die gefries ist los! Hä? Hui, hui Dias! Nein. mir gar nichts ah, sagen. Mein du kannst gar nichts. Was war das? Du kannst okay, einfach nicht. Ja. Das habe ich leider von dir gelernt. Wer ja. kommt fast flütschen, wer kommt besser spielen. Ich? Natürlich. Höh? Wie jemand zum Parken tut es? Ich bin Ich einfach nur viel zu boh'n. O negócio e Me rodeu um portão. <risos> <risos> H uh, te marco. aqua <tos> Ich geh jetzt ja dir auch pushen, Alter. Das ist mir scheißegal. Okuda oh, di! Okuda oh, di! Mate, bist du bist der Marsch! Es also, lädt nicht mehr die Kies. Da muss genau die Kies in unserer Nachbar sein. Geil. Ist er weh? Ja. Ich fris mal ein paar Mantel, Alter. Ich glaube, das Werk. Na, nein. Ja, das Ding ist, ich habe halt lang nicht mehr so viel mit etwas gespielt. Ich glaube, es so ein paar Wochen. Ich glaube, so eine Woche oder zwei habe ich nichts mehr durch einen Weg geschaut. gesucht. 6 noch. Aber das reach. Dann <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> wird dann so viel sensieren müssen, also so viel ja. Hm, <lacht> Hmm. Zieh mich und Mati, unten ist wird's geflautert? <lacht> Bitte sein, das <lacht> <Opa>. <lacht> ist also sehr Ja. Der war direkt bei mir. Das ist nicht der Fall, beide. Ich bei, ja, bei mir. Die viel weniger FPS wie du. Na, kannst du weggehauen. Schau, ohne sneaken, Alter. Mathe hat sich gerade einfach so ein Eisenschwert gekauft non ho <laughs> weg. Hä? Go, sei, ist Schwert. So. So. müssen. nicht, so bloß kann, der Oh, scheiße. Ui, du sch sch <lacht> ja, ja, ja, ja. Jo, oh, ist wow. Aufnahme. <lacht> Was? können sie vielleicht mal so einen Plan machen. Was ist so Plan, warum er äh, Videos machen muss und so, was soll's machen? Nochmal. Okay. okay. Ja, machst du so eine Markierung? <lacht> Jeder hat er stört Stö anfinden. Hallo. du ja. die, die <lacht> wird blau äh Team Weiß. <lacht> <lacht> <lacht> oh, oh, oh. <lacht> <lacht> Hallo. <lacht> ich rass, ich das, bitte, du Jetzt habe ich rasch. Das kann man so etwas schliessen. So pass ich dir bitte. So, wie soll ich Ja, genau, so schnell war ich auch immer. Entschuldigung. Pass auf, pass auf, das ist genau bei dir. Genau über mir. Ich habe gerade Frist geopfert. Aha, du hast vorhin ein Schwert gehabt. Ja, hab ich weggekannt. Ah, die Huren, sind so ein Nazi-Stop. Wo Ich nur 20 Blöcke. So, welche meinen ersten denn Ah, die der Bro. Julie, ich hab's über die Dach. Ich Ich hab's über die Dach. ist wer? Oh, ich bin komplett low. Ah, die braucht, zu heißen. Unbedingt. Ah, gut, sorry. Also, schlacht, schlacht ich schlafe no. oh, mir, miteinander Nein. das sieht da sieht hinter mir, hinter mir. Matti, Matte, Mathe, Mathe, ja, die Büchse warte, Oh, warte, du warte, Das so nicht, ist immer Du das ist das letzte Kann dann dann netflix schauen Ja. Kann man sie Kann man sie Kann Babysitter. Aber so es Ja. Was euer Lieblingsfilm ist. Nö, noch, schreibt es rein. Und nicht vergessen, abonniert mich, bitte. Nicht. Und liked das Video. Die Flutzen. Und teilt das Video auch gerne mit euren Freunden. Jetzt macht ihr bei TikTok, nicht <lacht> auf YouTube. Das Video kommen das Ja, ja, aber das sagt mir ja auf TikTok. Genau, das Hey, ich weiß deswegen, ob ich gerade die Mati, Warte! Warte! Du Trottel! Dann auch noch meine ganzen Stabficken nehmen. Wow! Ich will doch einfach rein. Ach, oh, du verrückst. <lacht> Weh, du hast mich Zeit nicht berührt. Du hast mich jetzt nicht berührt. Ich oh. seid ihr das scheiß Ernst? <lacht> du hast es nicht in der Wasch reingreifen. <lacht> Wurde, Riteln. Wir haben ihre Kissen. Wurde, Matti! Matti! Du bist eine richtige Enttäuschung. Bist du. Das bist du. <lacht> <lacht> Alter, wer hast diesen Trend auch? Ich kenne nicht wieder heuer. Das ist so ein geschissen alter Trend, oder? Das hat mich so abgefuckt. Jo, ihr hab jetzt auch alter Trend. Also alter Trend, sorry. Ah, alter Trend, hier! Wo ist der? Reach, reach, reach, man! bitte ist weg. Hä? Hey? Warum bist du jetzt in der Ruhe? Hä? Hey? Hey. Ich hab' nicht einmal gestartet. <lacht> Wir haben hey. nicht mehr. Wie geht es Ihnen? Das muss ich entziehen, oder hey, Und ich weiß nicht mehr, wie es entziehen geht. <lacht> Hast du das auch was du das, das Ich weiß gar nicht, wie das geht. So. Nein, los drin. Ihr könnt vielleicht mal reinschreiben, was für ein Projekt, dass wir mal starten können. Also wir haben zwar schon ein Projekt, aber vielleicht einmal ein neues oder so. Warte, also, ne? Deswegen frage uh, ich folge ja. Nö. Nee. Ich, ich weiß nicht mehr, wie das geht, Alter. Was? Das ist mit dem komischen Sensieren. Tschuldigung! Seppra, ich suck in der Waschmaschine. Meint's? Warum? Warum? Warum, Oder die Akbar bekommt. Warum? Er macht den T-Jump. <lacht> ah, das ist der geile Skin, das ist der geile Skin, Mathe. Sitz hat den T-Jump. Mathe, ich mache jetzt den T-Jump. Ich zeige Ihnen das wie das äh, Skin. Der ist genauso los wie der Skin. sein. Stepbrot ist immer ges! Also sie ist oh auch da schlecht und auf einmal... Oh Zum Glück haben wir kein Game Alter. <lacht> hey ist es der los? Ja. <lacht> hey, was ist der Rich? das also, was der das Kopf oh, hat? Der ich glaube der hat sechs oder 7 Blöcke Rich gehabt. Ja. Das Name ist easy, da. gleich, okay, so ein bisschen so ist es okay. Ich hab den Isi oder Ich hab den Isi oder Ich lasse wenn ins Bett zerstören oder wenn du es nicht aufhörst. So ein Pott. Was so ein Pott? Da die nicht ich sag ja nichts Falsches, ich hab drei Tiers. Okay, und die mit dem Pink. Ich hätte einfach wegrennen können, aber das habe ich nicht gemacht, weil es kann. Oh, okay. <lacht> Ja, ich würde die einfach abpacken, weil du den ganzen Hütter hast. So ein Bot klebt ma easy. So Bot ist so easy zum Kleppen. Ja, ich hab die vier die ist wieder. Ja. <lacht> Ich komplett losgelassen. <lacht> das war Nein, äh, aber also so ten ich habe 10 Jahre kein Bett, was mehr gespielt vorher. 10 der Gefühlte 10 Jahre, Herzruhe. Ich jetzt, jetzt schon oder 2 Wochen kein Bett, wo mehr gespielt Ja, jetzt schaust du ja es wäre bei uns. Das ist nur der Warum gehst du eigentlich immer? Warum? würde mich schon mal verabschieden. Ja, dann. Ciao, auf Wiedersehen, schönen Tag noch, bis bald, ciao Leute.